Hallo, meine Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Äh, kurz vorab, bevor ich anfange, hier, ich will noch, ich will versuchen, so ein paar Sachen um meinen Kanal zu ändern. Zum Beispiel jetzt meinen Begrüßungen halt. Weiß ich noch nicht, ob ich das auch so lassen werde. Ich will mal gucken, wie das so ankommt bei euch. Und, äh, ich nehme das hier gerade auf, obwohl ich die anderen Folgen noch nicht hochgeladen habe. Denn ich dachte mir so, ja, warum sollte ich warten, bis ich Kommentare bekomme? wenn ich erstens mega Bock habe, das Spiel weiter zu spielen. Und zweitens, ich eh wahrscheinlich keine Kommentare zu bekommen werde. Zumindest bekomme ich selten Kommentare. Und ja, wahrscheinlich ist es daran, dass ich noch nicht so wirklich groß bin. So als YouTuber. Deshalb werde ich jetzt hier ein paar Bonuspflanzen kaufen. Zum einen kaufe ich hier die Stinkmorschel. BAMS! Und goldmagnet pilz ding nee, ist kein pilz ja auf jeden Fall das ding ich war auch das hier kaufen damit ich euch das zeigen kann und dann machen wir weiter mit ja ja mache ich schon wieder mal was ich das Spiel bei dabei auch jeden Tag mal so damit ich halt den Zentral weitermachen kann für ich Geld farmen kann und jetzt kommt zum Geldfarmen, da kommen wir jetzt gleich zu außerdem weiß ich jetzt dass die goldene ja, ein Platz an der Sonne, dass die goldene Sonnenblume so gesehen die 100% sind. Der Rest sind Achievements. Mal gucken, ob ich die auch machen werde. Aber wir werden auf jeden Fall die goldene Trophäe holen, ja. Und dann machen wir weiter mit äh, das letzte Gefecht. Das habe ich ja in der letzten Folge aufgehört, also halt nicht gemacht. Dafür habe ich die Nussboiling 2 gemacht. Denn das letzte, Gefe le letzte Gefecht, ich kann nicht reden. Da kämpfen wir gegen noch mal gegen richtig viele Zombies. Und was wir machen müssen... Ist, äh, gegen die zu gewinnen. Innerhalb von fünf Flaggen. So heißt es hier. Fünf Runden, fünf Wellen, ja. Was wir dazu jetzt nehmen werden, äh, ich guck kurz, was war da noch mal genommen. Ich werde euch nämlich eine Taktik zeigen, wie man am besten Geld from Korn, da ist die, zack, zack die hier, der und was die Stinkbranche macht, das werde ich euch gleich zeigen, keine, keine Angst, das mache ich gleich, ähm, das brauchen wir, und so, denn sonst ohne diese Taktik wird es sehr schwierig, es zu schaffen, plus diese Taktik zeigt euch, wie man richtig viele, ähm, wie viel Geld machen kann mit der Ringelblume, okay, dieser Spielmodus hier, ist äh, das letzte Gefecht. Wir können jetzt, mit, wir haben jetzt am Anfang 5000 Sonnenenergie und können jetzt ganz viel platzieren, äh, wie wir wollen, ja. Auch ganz viel, ihr seht schon. Wir können die ganze Zeit, es lädt nicht auf. Noch nicht. Das ist gleich in der, im Nacht im Gefecht und jetzt, aber dann weiter auf. kurz rausklicken. Ich muss immer äh, wieder mal auf das gucken, damit <lacht> ich sehe. was richtig so? Fünf rein muss ich sogar machen. So, das ist nämlich eine gute Taktik fürs Geldfarben. zeig euch das. So, dann machen wir die Reihe, glaube ich, noch richtig. Ja. Ah, ja, okay. So, die Reihe. Noch eine Single-Blumen vollfüllen. Hier und hier. Äh. <lacht> das jetzt von einem YouTuber was ist mir egal die meisten machen das beide so oder halt etwas anders ich habe es jetzt ich habe überall gesucht so ungefähr und die meisten machen das so wie ich jetzt hier mache deshalb machen wir das auch so okay ah, ah okay ja gut das kann ich mir merken Sasch Sasch ja die beiden kriegen das auch noch mal so und jetzt passt auf hier ein Magnetpilz hier ein Magnetpilz Goldmagnet draufsetzen, dann braucht man nicht extra die Kakaobohne äh, draufpacken. Was der Goldmagnet macht, er macht das gleiche, was äh, das, der Magnetpilz macht, aber er sammelt Gold auf von denen. Das heißt, wir müssen nichts unbedingt drücken. Wir müssen einfach gar nicht drücken. Wir können abwarten und chillen und zuschauen. Das ist nice. Jetzt packen wir die hier überall hin. Wie hat er den gepackt? Äh, vier. Vier Stück an jeder Seite. Bleh. So, was wir noch machen müssen, ist die beiden beschützen am besten. Soll noch jemanden beschützen? Nein, okay. Ich habe alles richtig. So. Leute, das ist die operative Taktik. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn da packen Egal. Äh, was wir machen müssen, ist Bam! Die Stinkmorschen drauf tun. Jetzt fragt ihr euch, hey, das ist ja eigentlich voll kacke aus, wie soll das funktionieren? Was macht die Stinkmorsche denn überhaupt? Ja? Was die Stinkmorsche macht, Leute? Die Stinkmorsche, die schießen alle Richtungen. Eigentlich finde ich es kacke, das Viech. Aber es ist gar nicht mal so schlecht. So, Vor allem für sowas. Ja, jetzt habe ich das leider hier falsch gemacht. Aber egal, es wird schon funktionieren. Ich werde mal noch aus jetzt weg tun. Ihr könnt jetzt selber zuschauen und äh, die Geräuschkulisse genießen. Und so. Oh, Normalerweise ist das so, die dürfen hier nicht in die Reihe sein, deshalb sind hier die äh, Knoblauch hier. Das hier ist halt, damit ich Geld fahren kann, währenddessen. Und ihr seht ja schon, das killt die halt. Schön, die 60 FPS, hier, oh. Ich werde das gleich hier unten nochmal ändern nach der ersten Welle. Ich weiß nicht, ob es noch schwierige Version von diesem Fecht gibt. Aber.. Beim ersten Mal auf jeden Fall, zumindest beim ersten Mal durchspielen, ist es halt nur fünf Wellen, so sage ich mal. ja? Fünf Flaggen sagen dann so zu. Aber für mich sind es Wellen gut. Äh, ihr seht es ja schon, das, die, die machen alles für mich. Und oh, ist, eigentlich ist das eine richtig gute Taktik, nur es hat mein Geld jetzt Ich habe jetzt mein Geld rausgeschmissen, was jetzt vielleicht nicht so gut ist. Aber früher oder später habe ich ja eh alles im Spiel. Und am Ende habe ich das Spiel durch. Und ja. Das ist ja das Ziel. Das, ich das Spiel 100% durchspiele. 101%. 100%, 201%. 205%! Sind ja bei Dom gekommen. So viel Prozent gibt es hier. Bann. Okay, jetzt können wir Probleme bekommen. Weil da unten der fast kaputt ist. Den muss ich auf jeden Fall noch machen. Ja. Kriegen wir jetzt, nämlich. Ja, komm hier, Ich helfe dir mal hier mit dem einsammeln. So. Jetzt ihr ja nichts einsammeln. So, erste Welle verteidigt. Erste Flagge. So, Leute. Wir kriegt immer so so ein bisschen nicht viel aber so ein bisschen sonnenenergie kriegt man immer noch eine welle dazu so und was wir jetzt machen wir machen die beiden weg und packen zwei neue dahin so und dann würde ich sagen können wir weitermachen ja dann machen wir weiter und das machen wir jetzt so lange bis hier bis wir es hier fünfmal geschafft haben Nochmal ganz kleiner Tipp, die Goldmagnetpilze, die ähm, sammeln nur Gold ein, die sammeln nichts anderes ein. Die sammeln nur die silbernen Münzen und die goldenen Münzen ein. Wenn da jetzt irgendwo zum Beispiel eine Toppflanze liegt oder wenn da jetzt irgendwo ein liegt, dann müsst ihr das selber einsammeln. Außerdem müsst ihr trotzdem auf das Gameplay achten, weil ähm, manchmal kann es sein, dass die Kürbisse oder kaputt gehen. Wenn die kaputt gehen, dann werden die aufgefressen. Deshalb, wenn ihr mal sieht, oh, kacke, da ist mein Kürbis kaputt, dann müsst ihr das auf jeden Fall wieder neu draufbauen. Und... Ihr müsst so oder so drauf gucken, weil sonst das Spiel denkt, oh, ihr seid gar nicht da, hey, klick auf mich drauf. Ja, ihr wisst ja, wenn man rausklickt, dann sagt das Spiel ja sowas. Das hat man ja schon oft bei mir gesehen. Aber ja, ich wollte es nur ganz kurz nochmal erwähnen. Ich kann euch aber sagen, dass die letzte Welle, also die fünfte, was auch immer, die ist die schwierigste. Die anderen habe hab ich immer geschafft, die sind nicht schwer. Aber die fünfte, die ist brutal. Aber dafür ist es halt auch die letzte zumindest jetzt hier und soweit ich weiß ist das ja auch die beste taktik im ganzen spiel geld zu fahren Das was ich gerade hier habe das werde ich auch wahrscheinlich ausgehen die ganze zeit machen oh, da. 100 und so. oder nein warte ich glaube die goldmagnete die, die sammeln halt nur geld und nicht äh, die die die helme und so okay sorry dann habe ich mich da getäuscht ja, die hier sind nur dazu da, damit man AfK bleiben kann und dann sammelt die das Geld fallen ein. Braucht der nicht ganz an meinen klicken hören. Und manchmal überleben halt die Zombies und deshalb haben wir die Kürbisse drin gepackt, damit falls sie es trotzdem irgendwie noch durchschaffen, dass sie die halt nicht sofort essen können. Die müssen erstmal den Kürbis aufessen. Und was ich ähm, noch nicht gezeigt habe, man kann jetzt mit diesem Verbandskasten, sobald hier zum Beispiel eine Walnuss oder alles andere, was halt am Schützen ist Zum Beispiel der Kürbis Oder die Hochwalnuss Dann kann man es einfach so drauf platzieren ja das, Ich dachte eigentlich, das geht nur mit der normalen Walnuss Aber es geht mit allen Schutz-Items Schutzpflanzen Und ich bleib immer noch dabei, dass ich das kacke finde Und ich finde, das sollte eigentlich eine ganz normale Spielmechanik sein Und nicht irgendwas, was man im Shop kaufen muss Aber auch, auch okay Auch okay aber ja, weiter geht's dritte welle so. ähm, sobald ich äh, die letzten vier modi die letzten vier minigames ich, sorry, durchgemacht habe und die rätsel soweit ich weiß gibt es auch nur zwei verschiedene rätsel und die gibt es aber viele verschiedene level habe ich gerade gesehen ich habe nicht sicher wir machen wir das noch in den nächsten folgen Sobald ich das durch habe, welchen überlebensmodus probiert durchspielen und euch zeigen, wie man den Yeti-Zombie findet, ja? Ähm... Den findet man nämlich, soweit ich weiß, im vierten Bereich, Abschnitt 10. Also dieses dieses Stromausfall-Level da, ihr wisst schon, was ich meine. Soweit ich weiß, äh, kann man den nur bekommen, wenn man das, wenn man den Überlebensmodus schon einmal durchgemacht hat und dann wieder an die Stelle kommt. Weil da habe ich doch nichts falsch gemacht, was dann gut ist, ja. So, falls ihr so weit wie irgendwo hier seht, dass äh, ein Kürbis fast kaputt wow. ist, dann ist es gut, dass wir die Walnuss da gekauft haben, weil dann können wir nämlich die Verbandskasse Ja, das ist die ne? Ich weiß, was ich meine. Mann, ich kann nicht reden, ich bin dumm. Sorry. Über oh, sorry. Die stinkt im ich bin nur so ein Fan von der, äh, weil ich jetzt weiß, was der richtige Sinn von der ist. Weil vorher dachte ich so, ja, die ist doch eigentlich voll lame. Aber wenn man es so macht, wie ich es jetzt hier... Dann macht du Gesinn. Hey! So, was ich noch machen muss, hier vorne ist äh, Kürbis kaputt gegangen. Ja, äh, ich meine, Grillbarn, sorry. So langsam geht hier ein Kürbis kaputt. Muss ich durchputzen? Okay. Oh, so. Äh... Noch irgendeinem ausgetauscht werden? Nö, no, das passt, glaube ich. Glaub, wir Im Kampf ja noch mal äh, austauschen, Nein, dann geht es aber. Wenn wir jetzt hier im Kampf und um was austauschen, ist es ganz normal mit dem Aufladen hier. So, ja. ich bin auf jeden Fall schon mal gehyped, welcher ja man am Ende das Spiel komplett 100 Prozent durch hat. Ha, ist das ist bestimmt halt ein tolles Gefühl. Ich werde der beste äh, Fans, Zombies jetzt Player, immer werden. Leute, Bams. Mhm. Ich glaube, ich bin sogar der einzige Deutsche, der das Spiel. Oder allgemein einer der einzigsten oder der einzigste? Weil keine Ahnung, der das Spiel 100% Let's Played hat. Also wirklich 100 und 100% 100. 100. Was schon krass ist, wenn man sich das dann so überlegt. Das ist schon ziemlich krass eigentlich. Die meisten Leute, die machen ja auch nur. Oh, warte. Die meisten Leute machen ja auch nur hier Überlebensmodus und dann war es das schon, was ich lame finde. Also nur Überlebensmodus, komm, das kann jeder, das ist langweilig. Wisst ihr? Ich mache aber eine Schippe drauf, ich mache aber alles. Und hier unten sehen wir es schon. Wir können einfach so draufpacken. Seht ihr ja schon, es leuchtet so. Mit Verbandskasten können wir das draufpacken. Das mache ich jetzt auch. Bam, damit ich euch zeigen kann. Das ist natürlich auch gut, dass hier ähm, das Knoblauch ist, weil wir würden die hier durchkommen. dann macht er ja nicht so viel Damage, als würden die hier durchkommen, weil da sind ja so viele. Wissen Sie, was ich meine? Ja, wissen Sie, was ich meine? Ja, wissen Sie, was ich meine? Ja, wissen wir, was ich meine? Ja, wissen was ich meine? Ja, ich bin so eine Nervensäge, ich muss einfach aufhören. Help! It's time for a change. Okay, so jetzt kommt die letzte Flagge, weil ich Angst habe sagen, wir wechseln die mal aus. Weil die sehen mir so aus, als die gleich anfangen zu heulen. Das will ich natürlich nicht. So, let's, letzter Angriff. So, und jetzt wird's krass. Nämlich, wenn das gleich ungefähr hier so ist, kommen so richtig viele. Richtig viele. Und die sind auch richtig krass. stellt ja? euch das hier vor, aber in jeder Reihe ungefähr. Das, ich, ich weiß nicht, wieso, aber irgendwie finde ich... Äh, irgendwie ist das halt richtig krass gemacht worden und so. Oh! Hey! Ja, das kann auch manchmal passieren, weil ich es noch nicht gesagt habe. Oder falls ich noch nicht gesehen habe, ich weiß nicht. Aber manchmal kann einfach so Geschenke sein. Oder Items allgemein. Und dann sind da halt Sachen für den Zen-Garten. Zen-Garten ist halt auch für Geld. Das ist halt so nebenbei oh. Geldmacherei, so. Wisst ihr, wenn man... Ich hab schon wieder gesagt, Alter, äh, ich bin so kacke. Sorry. Egal. So jetzt seht ihr das schon. Jetzt wird's richtig krass. Jetzt ja. richtig heftig. Easy Aber ich werde ja eh nochmal eine Bonus-Episode irgendwann am Ende machen. Wo ich euch alle äh, Deppy Daves äh, Pflanzen zeige. Oh, macht der Leiter-Zombie. Wenn der mich erreichen würde, ne, das wär, dann das wäre, dann wäre alles kaputt. Aber ihr seht es da oben, warm. Down. So, das ist jetzt hier das Schwierigste, aber wir haben es geschafft. Das ist nämlich ganz easy mit der Taktik hier. Und ich kann es nur empfehlen. Natürlich müsst ihr dann ein wenig Geld haben dafür. Aber ich meine, ihr könnt den Modus auch so ganz entspielen und das ja so ein wenig nachbauen oder was auch immer. Ihr könnt auf jeden Fall ein wenig Geld farmen. Ich meine, die sind ja auch nicht unbedingt nötig. Was nötigste ist einfach die und Die kostet 7.500, weil ich weiß. Habe es ja vorhin in der Folge gesehen. So. Jetzt habe ich aber leider schon 15 Minuten. Rache des Dr. Zombo. Oh, das Finale. Das Finale, Finale. Okay. So, wir haben noch zombo 2. Was einfach Hardcore-Mode von Zombotanic ist. Pogo-Party, weiß ich nicht, weiß, was es ist und Rache des Zombies, weiß ich nicht, glaub ich glaube, ich ist ganz Schwieriges. So, aber ich weiß nicht, ob wir noch Zombo-Teile schaffen. Eigentlich schaffen wir es nicht. Wir können Pogo-Party machen. Das, glaube ich, packen wir noch. Das ist, glaube ich, nicht wirklich was. Ich habe mir kurz angeguckt. Es haben aber nur überall Pogo-Zombies. Ich glaube, das wird nicht krass, oder? I don't know. I don't know, man. Zack. Uh, oh, die standard packen wir einfach rein. Passt schon das auf gar auf, auf jeden fall meine ich Und dann versuchen wir es mal auf die plätze fertig pflanzen go. kann sein dass die folge nicht länger wird aber das machen wir jetzt durch habt ihr gehabt so die hier brauchen wir Die sind eigentlich unnötig, warum habe ich die mitgenommen? Äh, keine Ahnung, aber okay, habe ich halt... Äh, so. Ich krieg sogar extra Zeit, das finde ich sehr, sehr sozial. So, gib mal mal hier paar So, die kommen gleich. Die kommen gleich, die kommen gleich. Erst für welche hin, wenn ich die sehe, wenn die kommen, sonst, sonst ich das halt, halt noch auch nicht schnell. Nein, ich habe jetzt schon verkackt. Ich habe jetzt schon verkackt. Oh, lol. oh. Okay, ja, ich habe den Modus, glaube ich, falsch verstanden. So, das hier brauchen wir. Dann brauchen wir die hier. Weil die können da nicht rüber. Ne, die können da nicht rüber. Äh, die hier brauchen wir eventuell die noch, wenn wir es können. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Die können wir vielleicht noch mitnehmen. Nehmen wir die noch mit. Ja, passt. Okay, sorry Leute. Ich hab's ich ja hab fest verstanden. Ich dachte... Ich weiß, was ich dachte. Ich dachte, die werden halt nicht so schnell. Ich dachte, die springen so zack, zack, zack. Ach, keine Ahnung, was also ich dachte. Ich bin doof. Doofkopf. Ja. Ich würde sagen, wir packen die auch dahin. Das brauchen wir 150? Okay, dann spare ich bis 150. Da brauchen wir noch mal 100, also 250 eigentlich. Okay. Warum habe ich auch den jetzt erst platziert? Das war wie dumm von mir. So, jetzt habe ich genug. Passt. <höriger> Kommt schon, gibt mal wenig Sonnenenergie, die kann ich gut bohren bo bo hier, oh yeah. Wir werden nicht verlieren hier, seid alle Lux, ihr könnt doch einfach nichts, nicht, nicht, ich würde sagen, wir machen die Reihe Sonnen Doppelsonnenblumen, die Reihe ähm, Ringelblumen. Wo habe ich die hingepackt? Habe die nicht dabei? Ist das dein Ernst? Na, oder mache ich das einfach die hier. Also, die hier mache ich einfach dann so. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber egal, ich habe ja vorhin gesehen, wie ich Geld machen kann. Das werde ich auf jeden immer wieder machen. Und ich werde jetzt nicht mehr aufnehmen. Man äh, gibt mal hier genug, damit ich gleich. Die kommen immer nach oben? auch kommen die immer oben? Ist das normal? Oder da habe ich einfach Glück, sag ich mal. Aber ich muss den auf jeden Fall gleich wieder hinpacken. Weil die sind nicht schnell genug, um ihn zu killen. Melonen könnte ich am Ende noch hinpacken, wenn ich es schaffe. Hm, I don't know. Mal schauen. Kacke, kacke, kacke. Okay. So, jetzt bräuchte ich noch schnell. 100, 100, 100, 100. 100, please. 100, danke schön. langsam der ist. Warum sind sie nicht so langsam? Sag mal schneller, ey. Boah, ey, sag mal schneller. So. Da unten. Nein! Nein! Nein! Oh Gott, das war knapp. Holy Pepper. Oh mein Gott. Du, du, du, mein den kleinen zum Boot zum Boot denn wenn wenn ich jetzt sterben dann äh... mache ich ihn weg hau ab ich krieg jetzt gar nicht kümmern. okay da passt jetzt sagen wir, wir machen noch eine so doppel Sonnenblume hin unten ja, jetzt hab ich verkackt. Nein, ich wollte das oh, Kack, Ich bin so langsam. Warum bin ich so lahm? Sorry, sorry, sorry, sorry. Is it too late to say sorry? Das war gerade mega dumm von mir. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe. Ich war irgendwie komplett brain -off. Keine Ahnung. Hey. Hilfe. Was, was ist falsch mit mir? Verreckt man ja. Drei Wellen. Oh Gott, die Folge wird zu lang. Die Folge wird echt richtig lang. Hm. Vielleicht können wir das irgendwie vorspielen oder so. So, wo kommt denn welche? Da kommt ein normaler Zombie, das heißt äh, kann man hier so einen hin. Bom, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Oh, nice. Dann mache ich hier die Reihe, nämlich von denen hier und die Reihe Melonen. Hätte ich doch drauf. Boah. Nö, nö. kommt ja nicht durch. Hm. Bam, bam. So, jetzt sind wir überall geschützt. Kill ihn doch, hallo! Das sind ganz stink zombie. Ich wollte schon sagen, ey, hätte der jetzt nicht gekillt, das wäre ja mega peinlich gewesen, Mann. Mal auslassen, ja, Dann kannst du raus holen? Den anderen Job, ey. ich glaube, wir kacken direkt hier inmitten drin. Okay, gut, Puh, ist ja knapp. Ja, machen wir den weg. Jetzt ist also die Folge wieder zu lang. Ich weiß nicht, wie lange ich die Folgen machen soll. Ah. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage sind Let's Play-Folgen immer länger und länger. Oder bin das nur ich? Oder ist das nur, weil ich viel Nintendo gucke und der, der die Folgen so lange mache? Ich weiß es nicht. Ich habe ja, auf jeden Fall das Gefühl. Und dieses Gefühl sagt mir das halt. oh no, my body is telling me yes. Wisst ihr? Ja. So, haut ab alle. Äh. Nommen wir den mal weg, hier. Sich ich mich auch mal weg, hier. Für <lacht> so, unsere Pflanzen, unsere Piranha-Pflanzen, Smash, mann. Unser Chopper. Choppy, choppy, so, hier. So, war hier. Bäm, doppel, doppelgemobbel, doppel, gemobbel, doppel okay. Oh, nice, danke schön. Danke für die kleine Spende. Changes, Changes, Bros. Überall Changes hier auf meinem Kanal. Aber ich will ja nur mehr oder weniger experimenti experimentieren, so. Ich weiß ja noch nicht, ob ich so machen, ändern will oder nicht. Also nicht mein Konto, mein Konto bleibt natürlich so wie immer, aber... Also wie ich den mache, ob ich das irgendwie anders machen soll, weißt du? Das ist halt noch so ein Ding, aber ich dachte mir so, ich will unbedingt diese Folge aufnehmen. Die nächste weiß ich nicht, weil ich habe keinen Bock irgendwie auf äh, Zombotanik 2 und den Endboss. Vor allem auf Zombotanik 2, weil nee, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, das ist schwer. Vielleicht brauche ich da auch noch eine extra Pflanze. Oder ich gucke einfach wieder YouTube-Videos, wie Leute da die beste Taktik haben, so wie ich es heute gemacht habe. Don't know. sind alle schon am Wein. Das finde ich nicht gut. 25 Minuten schon. Das ist wieder eine lange Folge. So, was können wir noch machen? Genau, Melonen. Haut mal ab hier. BAM! Instant Dane. Schauen wir mal. Ja, aufs Maul. Bam. So hau ab könnt ihr nicht durchkommen. Vielleicht mache ich dir auch weg und macht dann Millionen, weil das sind halt einfach schlechtere Millionen. bist ja die Kosten zwar 100 und die 300, aber dafür sind die halt viel besser. Und daher macht es eigentlich mehr so mit denen zu kämpfen. Mal schauen. Weil es ist schon 26 Jahre, die Folge wird XL, mir egal. Hey! Nein! Hey, hey, hey, so haben wir nicht gewertet. Das sollte ich so nicht. So, Melone, wo packen wir die hin? Haben wir die hin? Jetzt bin ich knapper. Aber ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback in den Kommentaren gespannt. Ich hoffe, ich kriege was in den Kommentaren. Oh, Kommentare sind so schön, wenn man welche bekommt. Meistens, manchmal. Erster, ja, hallo, wie geht's? Beste Kommentare einfach. Hundertprozentig. Ich verstehe das nicht, wenn Leute einfach in die Kommentare schreiben, hi. Hi, einfach hi. Jo, hi, was geht? Why? Wieso? Machen gar keinen Sinn, egal. Ja, so, wir haben es geschafft? Ah, blablabla, blablabla, Baum. Ach. Ja, da braucht man auch was damit zu tun. So. Leute. Das war's. Äh, bye.